Und schön, dass ihr am seid. zu einem neuen Video heute mal wieder mit absoluter extraklasse Der gute alte Holle hat sich was überlegt im Tag Team mit dem guten Ahmed. Wir werden heute arabische Sandwiches testen. Ahmed, vielleicht kannst du dich so richtig mhm. episch einmal erzählen, was ein arabisches Sandwich ist. Also eigentlich ganz klassisch, also wir sagen bei uns Sandwiche. Episch. Ach so. Also bei uns heißt es Sandwiches. Das sind so lecker eingerollte Sandwiches. Und das gibt es halt mit verschiedenen Arten, wie zum Beispiel Shawarma, mit Kalb, mit Hühnchen, mit Köfte, Makanek. Genau, da sind die kleinen Würstchen dazwischen. Wir testen heute mal die richtig originalen Sachen, sage ich mal. Mein Falafel ist auch original, aber ich zeige immer so ein paar andere Sachen, was man so auf die Hand kriegen kann. Seid gespannt. Und Falafel nehmen wir aber auch noch. Falafel nehmen wir auch, wir dabei. Die Zählt ja auch dazu, ne? Ja, ja safe. Sandwiches. Ja, Mann, und jetzt geht es los. Und wir sind in Hamburg City am Start. Und pass auf, Leute, ich verlange etwas von euch. Ich ist mir jetzt selbst mal durch den Kopf gegangen. Von den Leuten, die die Videos gucken, wer sich dazu hier herablässt, einfach kurz kurz den Daumen oben da zu lassen, denke ich, da können wir einen drauflegen. Und da bitte ich euch, mir den Daumen reinzuknallen. Und jetzt essen wir Sandwicha. Sind die Sachen halal, mein Lieber? Das geil. Habt ihr gehört, halal. Warum sagst du immer halal? Es hat halt ein ganz einfachen Grund, weil sehr viele aus meiner Community natürlich diesen Background haben und für die das wichtig ist und deshalb sage ich das dazu. Genau, wir warten aufs Essen. Let's go! Achmed will die ganze Zeit verzweifelt ein bisschen food aufnehmen, aber der Durchgang ist, <lacht> ist zu eng. Aber Achmed hat schon abgenommen. Ich hab, Gestern habe ich zu ihm gesagt, Achmed, weißt du, was geil ist ja? Seitdem du nicht mehr so fett im Gesicht bist, dann sieht man eigentlich wieder, was für Mimik du hast. Er hat wieder richtig ausdruck. Sexy man. Also, muss man sagen. im Auto vergessen. Ich weiß, ich muss zum Friseur. Ab 10.000 Likes gehe ich zum Friseur. <lacht> Besser wäre, solange jedes Video 10.000 Likes kriegt, gehe ich nicht zum Friseur. Und rasier mir nicht meinen Bart. <lacht> das wäre eine Nummer. So Leute, eigentlich wollte ich nur zwei sandwich probieren. Er hat jetzt voll viele gemacht. Joghurt Sesamsoße haben wir auf allen äh, Sandwiches drauf. Dann werden wir mal jetzt schnell durchlaufen. Wir machen so viel wäre ich gar nicht. Gib mal rüber, Ahmed. So Leute, wir haben hier dieses klassische Brot aus dem arabischen Supermarkt, was man kennt. Eigentlich eine gute, eine gute Sache, ne? Ja. Der sehr von der Konsistenz. Das ist überhaupt nicht komprimiert, ganz weich zusammengelegt irgendwie. Und dadurch hat es halt sehr viel Volumen, obwohl es eigentlich sehr wenig ist. Sehr weich, überhaupt nicht überwürzt. Rein durch die Gewürze. Wenn du das Ding jetzt so isst, würdest du nicht erkennen, dass es ist. Für mich. Das haben wir hier das Schawarma. Das bockt mich sehr. Man hat hier gleich so diesen Curry-Touch. Weißt du, Kuma, Dieses eingelegte Gemüse ist ja auch klassisch dafür, also sehr typisch dafür. Torschi. Mhm, Torschi. Genau. Das ist extra klassisch. Wirklich gut. Ich finde oftmals, wenn man orientalisch essen geht, das kann man ja dazu sagen, ne? Man erwartet irgendwie von den Gewürzen hier, finde ich, eigentlich, gerade wenn man sich nicht auskennt, geschmacklich mal was Außergewöhnliches, was anderes. Hier, das mag ein gutes Ding sein, ist für mich aber Durchschnitt um sozusagen, Lecker, in Ordnung. Aber das hier ist wirklich gut. Dann habt ihr diese Komponente mit dem Gemüse noch. Geil. Das sieht schon vom Fett aus wie Matane. Ja, ja. Ändert ja. so ganz leicht an meine guest Wer die kennt, geil. Ich schwöre euch, die zwei flashen sehr. Tatsächlich ganz leicht überwürzt. Ganz leicht nur. Eher so vom Salz, würde ich sagen. Ja, okay. Aber trotzdem noch im Rahmen. Der wird anscheinend mit so vielen Gewürzen gearbeitet, du kannst nichts einzeln rausschmecken. Das Du wirklich von der Kombi, du fühlst dich hingeflasht. Wenn du noch nie irgendwie im Ausland warst und immer dein ganzes Leben nur Deutsch gegessen hast und auf einmal kommt so. Dieses Orientalische, orientalisch, diese Magie so, wisst ihr? Die beiden sehr stark. Ganz stark. Jetzt Falafel noch mal eben schnell. Ja, mit ja. Falafel, müsst ihr mal sehen, noch mit Sesam oben drüber. Mhm. Mega schön, Alter. Hier merkst du richtig das Individuelle, das Selbstgemachte raus. Auch von der Würze sind jetzt gar nicht mal so weit aus dem Fenster gelehnt, aber du merkst komplett dieses frische, dieses geile, selbstgemachte, schöne, intensive Soße, starke Sachen, Leute. Aber wir haben einen guten Vergleichswert gleich. Dann werden wir woanders noch mal was testen. Kann ich gleich sagen, ob ich mich weit aus dem Fenster gelehnt habe. Also noch mal Zusammenfassung. Kommen wir sechs Punkte. 8, 6 Punkte. 8,6. 8,3 wegen Salz. Und hier gebe ich auch nochmal eine 8,7. Guter Laden. Guter Arbeiter. Also gut, ist ein guter Arbeiter. <lacht> so, also nächste Station, Leute, ist auf jeden Fall für Verlassel. Hauptanlaufstelle, gerade bei Google auch die krankeste Bewertung. Da werden wir jetzt in direkten Vergleich zum verlassen, weil der war wirklich sehr stark. Bin ich gespannt, wir sehen uns gleich bei der Location. Also das Lustige ist, dieser Falafel, wenn ihr längst geht, ist auf der Schanze, der wird euch von allen ans Herz gelegt, wenn ihr über, über Falafel redet, so in dieser food drin ist. Das wusste ich gar nicht, das sehe ich jetzt erst, wo ich den sehe. Da sagen alle, wenn du Falafel essen willst, dann geh da hin, das ist der beste Falafel, den du, den du essen kannst. Ja, aber wir kommen noch nochmal her. Wir sehen beide gerade schon, da ist ordentlich was los. Ja, man. Scheint ein guter Arbeiter zu sein. Richtig guter Arbeiter. Gute Arbeiter. Richtig guter Arbeiter. <lacht> Wir holen jetzt MacGas im Brot, wir holen Kebab im Brot, wir holen den Falafel als Vergleich. Wir nehmen die jetzt komplett auseinander, Ahmed. Ne? Ich hoffe, das sind gute Arbeiter da in dem Laden. Achmed zeigt euch jetzt quasi mal einen Rundgang vom Laden. Einmal, dass ihr seht, so einen Eindruck habt, wie das hier aussieht. Hier brummt der Bär. Hier viel besser, Falafel ja. viel besser als da der andere falafel ne? ich, Hab Habe ich mir, mir auch sagen lassen. Ja, also du gehst doch für jetzt ja, Hier das. auf jeden Fall, ja? Ja. Was feierst du hier an dem Falafel, wenn ich fragen darf? Der hat halt äh, zum Beispiel so diese Soße, die da noch nochmal oben drauf kommt, so eine Zimtsoße, sag ich oh, mal. Oder so. Geil, also, das Mann, ist das ist schon das schon gut geil. ja, ja. ja. ja. Darf ich einmal gucken, du hast voll die geilen Fingernägel. Hier, wie kommt das? Einfach so? Alles also ich Bock drauf, ne? Ja. Das finde ich geil in so. der Gegend hier, ne? Ich hab's immer so aus, früher mit meinen Latschen und als ich Wildkräuter gesnackt habe bei mir in da haben mich alle dumm angeguckt, wenn ich hier hingegangen bin mit meinen Latschen. Da haben die mich angeguckt, als wär ich was. Ich schwör's euch mit meinen Jesus-Latschen und so. Ich hab mich trotzdem mal gespuckt. <lacht> und damit wollte ich gerade einfach sagen, Leute, macht einfach, wo ihr Bock drauf habt. Das war die Message eben. geil, den Humus oben drauf geschmiert. Optisch 1 plus mit Stärchen. Also hier haben wir den Falafel, Leute, mit Falafelfüllung. Hier wird die kepap variante sein und hier haben wir die Megas-Variante. Die werde ich auch als Erstes mir einmal einverleiben. Guck noch mal genau rein, hier schön diese würzige Wurst. Du siehst, die sprießt voller Gewürze, voller Geschmack. Sehr wilde Kombi. Das Feeling war, als hätte ich den Hummus gehabt, darunter eine Schicht Joghurt und dann die Merges und zum Schluss ein Biss auf eine Tomate. Ich sag's ja immer wieder, Essen muss ein Erlebnis sein und beim ersten Bissen habe ich mich direkt verliebt. Ich sag's euch. <Musik> also, ich top die Wurst ist sehr kräftig wieder. Das war eben beim anderen Laden auch der Fall. Lange nicht mehr random so starke Läden ausgewählt. Hier haben wir nochmal die rote Beete hier oben. Rote Beete hat jetzt ja viel Stärke in sich oh, und die klingt nach, das ist gute Rote Beete. gute Arbeiter da in dem Laden. Ich sag's dir, Flash -Milk. jetzt guck mir den Kipp ab mal eben, ihr Lieben. Wildes Ding, wildes Ding, wirklich flash mich. Leichte Lammnote. Kommt hart rein, so ein bisschen mit einem Geruch. Härter als man es erwartet. Ist aber doch recht geschmeidig im Geschmack. Wieder die Süße von den roten Beeten, die Frische durch die Soße. Leichte Rauchnote, würde ich beinahe sagen. Achmed sagte eben schon, das wird gerne mal Paprika behandelt, das Fleisch. Paprika Mark. Paprika Mark. Genau. Einfach stark. Von der Falafel, der Beste der Stadt. Meine Frau hat mir den aber tatsächlich auch empfohlen. Also sie hat mir gesagt, das ist der an der Schanze, wo am meisten los ist, wo man runtergeht. Also hm. ich denke, das ist der einfach. Ganz knusprig direkt. Ganz andere Sache als der eben. Ganz eigenen Charakter drin. Aber merkt, dass sie die selber machen. 100 Prozent. Du hast den Klassik-Falafel-Geschmack, aber der hebt sich ab, ich kann euch nicht sagen wie, aber es schmeckt anders, es schmeckt frisch, es schmeckt intensiv, es schmeckt lieblich, ist knackt, dann habe ich dem anderen gegeben. 8,6, 8,7 glaube ich, die waren beide schon echt krank stark, also ich würde den 8,9 hier geben, dem hier, 8,9, 8,9, 8,8, auch 8, 8, ganz stark. Ganz, ganz brutal starker Laden. Du kannst gefühlt alles essen. Geile Süße durch das Gemüse. Diese rote Beete habt ihr überall drin. Ihr habt einen ganz starken Humus, Ihr habt würzig kräftiges Fleisch. Was aber nicht zu krass ist, weil es abgedämpft wird durch die Soßen. Endgegner. Jetzt holen wir noch mal so Neuzeit ein, ich mal. So ein bisschen auf neu getrimmt. Ballern wir es noch einmal schnell rein zum Abschluss. Pet Bros heißen die. da haben neu aufgemacht. Wir fahren da jetzt hin. Und dann geht's zur letzten Station. So Leute, wir sind am Start. Ganz neuer Laden halt. Denn man sieht so vom, vom Feeling her. So Jungs, ihr seid gerade in aller Munde. Ich schwör's euch. Wofür steht euer Laden, Jungs, wenn ihr sagen müsst? No hype, just taste. Einfach nur Geschmack. Ja? Ja. Fat Hot Dog Chili nehme ich dann, glaube ich. Und dann nehme ich Fat Curved Spicy. Gut, ich glaube, arabisches Sandwich fällt da jetzt ein bisschen raus. Ich glaube, das passt nicht ganz zum Titel, aber egal. Man kann auch mal was aus der Reihe mitnehmen. Guck mal, Leute, die machen hier auch selber ihren Eistee. Ein Stück probieren. Ja, ich trinke das, kann... Schmeckt wie ein gekaufter. Also, jetzt nicht im negativen Sinne, schmeckt als hättet ihr, als, als ihr eingekauft. Aber ihr habt ihr 100% selber gemacht. Ihr lügt, seid ehrlich. Würdet ihr auf eure Kinder? Ja, ich würde niemals auf meine Kinder. Ich... Naja, ja, ja, ich wusste, ihr lügt. Aber er schmeckt, sagen wir mal so. Er schmeckt, als die Hauptsache. Sieht auf jeden Fall entgegen aus. So viel kann man sagen. Ganz knusprig, hört mal rein. Also auf jeden Fall Geschmacksexplosion. Ganz intensiv. Vor allem auch Schärfe kommt durch das. Definitiv geil. Also an Intensität nichts zu toppen. Nichts zu toppen. Sehr geile Elemente, wie zum Beispiel das Brot. Und das Außen, genau das hier, das ist ein Knuspererlebnis, das ist eine Geschmacksexplosion, hast Schärfe, die reinkriegt. aber mir persönlich ist es zu intensiv, aber ich weiß ganz genau, es gibt sehr viele unter euch, die stehen genau auf das. Also kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass sie sehr viele auf ihre Kosten kommen, gerade im Suff oder so, am Katerfrühstück oder sonst was, knallt einfach rein so, ne. Wir gucken, wir nehmen mal das nächste, das nächste Ding, und guckt euch das doch einfach mal an, jetzt mal ganz ehrlich, von der Optik sehr, sehr krass. So Leute, es sieht auch echt ganz anders an. Also da kann man jetzt wieder arabisches Sandwich sagen. Natürlich voll auf Neuzeit, ne? Okay, aber... Ich, das ja. ja. Was du auf jeden Fall merkst, sind die Calapagnes äh, schon scharf. Ich sage euch ehrlich, mein Gaumen ist getäuscht. Würde ich jetzt die Augen zu machen, würde ich denken, ist eine hotdog drin. Nicht vom Geschmack, so von der Konsistenz, und so vom Feeling. Wahrscheinlich wegen den Röstzwiebeln. Für mich auch persönlich wieder zu viel. Zu viel auf einmal mit den Röstzwiebeln hätte man vielleicht auch einfach wegwissen können. Man kann letztlich zu dem Geschmack auch halt nicht viel sagen, weil natürlich die anderen Sachen übertönen. Es gibt diese krassen Liebhaber von so einem extremen Gerichten. Und die kommen hier auf ihre Kosten. Aber das ist einfach nicht meine Art, so zu essen, würde ich jetzt mal sagen. dritte und letzte Runde, verlasse Rot Brot ganz anders jetzt, das hier sieht mir sehr individuell aus und so leicht krappartig. Also von allen dreien dringt hier am meisten dieses Krosse durch. Ich kenne das, wenn man was frittiert, außen die Schicht Krosse und dieser Geschmack davon. Der ist hier ist am stärksten gebacken und auch am intensivsten. Für mich weg Kritikpunkt an dem hier. Ich finde diesen einfachen Blattsalat Hast meiner Meinung nach nicht so perfekt dazu. Nächstes ein guter, stabiler Falafel. Hätte ich 5 noch 5 Punkte geben. Bei den anderen ist beinahe unfair zu bewerten, weil es einfach nicht mein Ding ist. Es ist mit zu zu viel dieses Geschmacksexplosion. Geh hin, wenn du es willst. Wenn du auch gerne zum Beispiel zu Döner isst und so, ist hier genau an der richtigen Adresse. Für meinen Geschmack Punkte bei dem Hotdog. Das Brot hat es rausgerissen. hat also bei mir noch mal einen Extra-Punkt geben, aber einfach nicht meine Liga. Köfte auch 5 Punkte. Da muss man ganz klar unterscheiden, das ist einfach nicht mein Ding. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Lasst mir bitte ein Abo da, einen Daumen oben. Und ein Kommentar. Würde mich richtig freuen. Vor allem Daumen oben. Einmal runter scrollen. Daumen oben reinknallen. Tut mir den Gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video.